Ohne uns können die Eishockey-Spieler in der Swiss Life Arena kein Eishockey spielen, wo wir den Boden und dem Eis machen. Ihr könnt keinen Sport machen in den Turnhallen, wenn wir den Boden nicht richtig einbauen. Suchst du eine Lehre, die interessant, präzise und aufregend ist? Dann stellen wir dir heute den Beruf Industrie- und Unterlagsbodenbauer vor. Das ist ein Überzug. Das werden wir heute gut verdichten. Der besteht aus Wasser, Zement und Sand, damit die nicht in zweite zweiten Stock Wir Ich mache die Basisschicht damit der Parkettleger und der Plattenleger im perfekten Untergrund haben. Das ist die Endschicht und die brauchen wir in Büros, Wohnungen und Industrie. Andere wichtige Tätigkeiten sind die Saugen, um Staubpartikel zu entfernen. Wir erwischen den Boden, damit wir die Poren füllen können und dass die Haftung entsteht. Ich hoffe, der Einblick in die IUB-Welt hat euch gefallen, dass man sieht, dass man gleich auf der Poste ist, aber gleich immer noch drinnen arbeitet. Und dass man nach der Lehre eine grosse Zukunft hat in diesem Beruf. Tschüss zusammen!